schön und was geht zu einer Weihnachtspisode von, ja, one -Block, wie man sieht. Der mein Block. Der macht gerade irgendwelche laute Geräusche. Nein! Du wirst jetzt sterben, das weißt du. Hä, hey, du cheatest. Du cheatest. Du Ja, alles auf. doch nur noch drei. Du alles Okay. Danke. Okay. Ah! <lacht> danke. Jetzt ist die Truhe dank die Runde gefallen. Die ist runtergefallen. gefallen. Wann war eigentlich der, Schnee, äh, der Schneemann, den du gerade hast drin. Das. Du hast einen Schneemann auf deiner Schulter. Über Bad. Du hast einen Schneemann über deiner Schulter von Badline. Also wann Ja. Ist das heute drin? Nein, ich vergesse es immer. aber die Platte hier lassen wir, oder? Ja. Ja, ich verstehe. Hier. Ja. Nein. Mein Tisch ist broken. Wie heißt sie denn? Okay. Ich dachte, die heißt mein Tisch ist broken. <lacht> 45 Blöcke, wie viele Blöcke habe ich denn? Ach so, ich sehe es nicht. Ich habe sogar den falschen Skin gerade drin. Mann. Ja, okay, äh, in der nächsten Folge, also in der anderen Folge, in also in dem anderen Projekt. Minecraft Schnee. Äh, du hast, da, du hast ein Schwein. In Minecraft Schnee werdet ihr dann den richtigen Skin sehen. Den nein, nein, warum tötest du es? kaputt gemacht. Put put. Jetzt ist der Tischbroken. Du bist gerade sau leise. Naja, ich höre nicht auf mit Holz zu bauen. Äh. Es ist natürlich broken. <laughs> <laughs> Was soll das denn gesagt, Hast du das verhalten angemacht, Robi? Jetzt ist es lang... Das ist langweilig. Er hört doch mal auf, das abzubauen! Du kriegst der so runterwachsen ist. Ja gut... Das... das... das hätte ich woher wissen? Oh, nee, was nee. Der Tisch broken. Das ist broken. Ist das äh, Dennis, du, du, du, du, hast, du hast da was gemacht. Und wann darf man das dann abbauen? Und wie lange dauert das noch? Nein. Nein. Da ist die Kuh gespawnt, da ist ein Boss gespawnt. Die müssen wir da reinschieben, wir brauchen ein Gehege, Max. Nicht die Kuh füllen, oder wollen wir erstmal füllen, dass wir Fleisch haben? Ben, nee. Ich hab Melonen. Ah! Der Tisch. It's broken. Ich hab Leben. Das, wir müssen trotzdem irgendwann mal Risiko zusammenspielen. Mal aufhören, um die ganze Zeit zu stehen. Denkst du, ich mach das mit Absicht? Nein! Die Tasche ist broken! Scharf? Ja! Ja! Ja! Wir haben gewonnen! Sobald wir Eisen haben. Hallo! Es. <lacht> <lacht> Ey, das ist in wie so, so mit der linken Hand. Es ist irritiert. Ja, ich, ich kann nicht... kann sich ja ich du du du zugucken, ich. Na na na na na na na na na na na na da Ich hab den selbst abgebaut. Ja, ich, ich hab ihn abgebaut. <lacht> Nein, ich hab ihn abgebaut. Nein, du hast ihn nur bekommen. Warum bist du früher gestorben als ich? Wir, wir hören uns jetzt aufs Kloppen, wir versöhnen. Wir versöhnen. Hör mal auf, ich will nicht mehr sterben, ich hab, ich hab was gesehen. Bitte. Geht das etwa? Äh, Hä? Nee. Hey, wie denn? Ja, ganz so oben im Chat, ähm. Drin Ja, ich weiß, da bin ich gerade drauf, aber da kannst du dir keine eigene machen. Ja, das ist so, das es ist auf Deutsch gestellt jetzt. Es so. ist auf Deutsch alles. Nee, äh, ich meine OneBlock ist jetzt auf Deutsch. Wie? <lacht> Das konntest du in den Settings machen. Äh, bei den Settings machen. Da steht jetzt Einstellungen. Ich mal auf. Wir haben gewonnen. Also, Leute, wir haben jetzt gewonnen offiziell. Wir haben gewonnen offiziell. Ich habe gewonnen offiziell. Nein, du hast verloren. Weil ich das Produktives Ich habe was Produktives gemacht. Bist du mein Weg abgebaut? Hast? Ich wollt, ich habe in der Sabling-Insel gebaut. Ja, ich baue die Sabling-Insel weiter. Hast du gar nicht, du hast den Weg abgebaut und dann wieder hingebaut. Ja, das war Holz. Holz ist böse. Ich sagen, was böse ist. Leute, die einfach Schafe umbringen. Arme, wehrlose Schafe. Ist doch bescheuerte ist, Leute, die ja die ganze Zeit runterschlagen wollen. Das bist also, du. Richtig. Du wolltest mich wieder runterschlagen. Richtig, du Blödes. <lacht> wollte ich nicht. Ich wollte dir eine High Five geben. Mit dem. mit. der Genau. Ja, runter. Ey, wer wollte mich hier gerade runterschmeißen? Hm. Ich hab nur eine Zweifel, das ist von Wirkung. Oh, Korrekt, korrekt. Komm her. <lacht> Was ist runtergefallen. Es ist runtergefallen. <lacht> oh cool. Every night I see ja, you in my dreams. Yeah, yeah. Every night I see you in my dreams. Dennis, denkst du, damit werden wir ja, also, uns. Auch mal ein ja, okay. Ja. Dennis, denkst du dafür, äh, mit diesem Content qualifizieren wir uns für Craft Attack? Wir <lacht> ja, <mit> haben uns qualifiziert, ist <lacht> für Craft Attack. Hatte... hatte, hatte hat, na, wie wie macht man das eigentlich? Hat man Bekommt man dann so... Na, wie man sich für Craft, Craft, Attack, für Craft Attack qualifiziert? Sag doch eh, wie er wollte in Ausbildung, was hatten machen. Das, das, wir. Das, das, das wir. schreiben ja. Revi über Instagram und fragen, ey, kannst du uns in den Crop Ja. Gemsen. Äh, meinst du Franz Holz Oak? Äh, Oak? Ja. Meinst du, äh, ein, meinst du, normal, normales, ja. normales Holz oder Plank? Eiche. Ja, ich, äh, das hier? Das ist Eiche. Nee, ich wusste nicht, was du haben. Du auf dich. Hä, hey, warum? Kuckst du runter, ja. Oder packst du die Kiste. Wenn du dann hier von dem Block droppst, kommt alles zu dem Block. Der Block Jetzt ist allmächtig. Ist was? Ich hab sieben. Ja. <lacht> <lacht> <lacht> ich mag das. Wenn mein Kürbis. Das ist Ja, mein Schaf. Auch ja, was denkst du, was ich gerade mache? Merte. Das Was tun das nicht Ah oh, ne, das ist ja nicht so wie ein Skyblock, wo man seine Sachen suchen muss. Wo man sich um jeden, ein um alles... Hieß... Nein, nein. Oh. so da umbringen? Nein. ich ist das Gehege. Oh, dann, dann packt das Scharfschock da auch hin. Das ist das Gehege. Oh. Ich will deswegen bei Dirt haben, verschiedene Gehege zu bauen. Ich hab's. Ja, ich, ha ich hab schon wieder was in die Kiste gelegt. 20 haben wir jetzt schon in der Kiste. Und da ist auch Holz drin, ein bisschen. Hast du gerade was umgebracht? Zwei. zwei. Hey. Hast du gerade was umgebracht? Ja, das zwei. Oh, wir haben ein Schaf. Wir haben zwei Schafe. Kraft, auf wenn es geht. Ich will Glück habe ich so schnell abgeholt? Das Moment Du hast, äh, 100... ...109. Du hast 120. Uuuuh! Oh, noch ein Schaf! Ach. Ich, ich, äh... hab ich gerne. <lacht> einerseits vergesse ich das hin und wieder und einerseits nicht. Ja, ich baue gerade Holz und Dirt ab. Ich habe wirklich den größten Trick Ach, du bist ja auch, so. auch noch <lacht> Wir nehmen hier so ganz gechillt auch, während Lenny einfach noch im Hintergrund ist und niemand checkt. Ich dachte, ich bin es auch. Oh. Nee. Dennis will jetzt schon mal lohnen. Ich habe wirklich den dreckigsten. Oh, wir, Dennis, wir hatten zwei Hühner. Das eine ist runtergefallen. Das ist <lacht> <war, lacht> Nein, wir gerade eben. Hier, wir haben jetzt. Max, reingelaufen. Ja, der ist euch zu sagen, was witzig ist. <lacht> oh Glow Squids spawn die ganze Zeit in dem äh, in dem Teil und es ist gerade noch ein Huhn runtergefallen. Max, ob Next, ich bekomme das Huhn wieder? <lacht> Nein. Exkuse, will ich wirklich springen. Locker, wenn ich das bekomme. Okay, ich versuche. Das, aber wir wir machen einfach eine Glo wir können eine Glow Squid Farm machen. Weil im Wasser spawn die ganze Zeit Glow Squids. Ich hier ist auch was anderes gespawnt. Was denn? Jetzt wurde, wurde. Guck doch rein. Wo, wo bist du denn? Ist da... oh, nein, sag nicht, da ist ein Axo gespawnt. Ein Dennis. Ey, mal, guck mal, ja, das schafft er mit rein. Ja, das wird, das wird zu seinem Freund. Hello from the other side. Ja. Eins umbringen. Was? Eins kann nicht. Ja, okay. Tschüss, Broken. Na scharfes Broken. Wann denkst du bekommen wir eigentlich ein neues Upgrade? So, ich bisschen jetzt wieder abhauen. Okay. Oh, ein Baum ist gespawnt. Ja, dann kannst du Probe noch vornehmen. Der ist Baum gespawnt. Jetzt ja, fehlt jetzt Bäume. Kein Boston-Baum. Ein, ein Boston. Ein Boston-Baum. Zeigt er etwa nach Boston der Boston. Zeigt nach Boston. Der Boston. <lacht> Wir qualifizieren uns eindeutig für quark Attack. <lacht> Das stellt mir vor, wir werden wirklich so in Tech 10 drin. Was ich nicht denke, aber es wäre cool. Max? Ja? Max, wir haben verloren. Warum? Was haben wir verloren? <lacht> ja, das ist ich baue es ab. Okay, geht nicht. Da, hast, hast du. du? Mal was anderes. Da da da da da! Stone. Mmh. It's bruch. Ja, ich weiß. Das ist, ich könnte jetzt. Das ist was so Dumme ich ist, ich könnte jetzt rein theoretisch auch äh, direkt aufs End stellen. Nein, Mann. Das Was ich so aber nicht mache, so. weil wir sind, wir machen das, wir spielen. Wir das ja, wir sind tolle Leute. Wie, ich habe, hab eine Frage. Wie hast du es geschafft, einen Glasblock zu bekommen? Der war in der Kiste. Hä? Hey. Das sind keine Achso, ja. Das könnte ganz praktisch sein. Das ist ganz praktisch. Ich kann was anderes machen. Hobbygärtner! Ich bin Hobbygärtner, du Loser. Und dann wachsen die Bäume schneller mit Viertel. Ja, einen neuen Stick. Ich habe zwei, zwei und zwei Sticks. Ich habe mehr Sticks. Ich mag meine Sticks. Was zu einem sehr Eisen. Ja, okay. Und das war's mit dem Video. Und ciao.